Jetzt muss man irgendwas sagen. Kontext. Hi! Wir waren einkaufen und wir haben gelernt, im Internet, wenn man einkaufen war, macht man haul. Deswegen machen wir jetzt den ersten offiziellen info kaffee -Hall. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch der letzte offizielle Info-Kaffee-Hall. Aber wir werden einkaufen. Ja, und es wird äh, total super und wir haben eingekauft in dieser tollen, genialen EA-Tasche. Und äh, der Stefan darf jetzt erstmal rausnehmen, was wir da so eingekauft haben. Genau, wir haben diese beiden wunderschönen Mi-Controller. E die man hinten in die v mode reinsteckt. Grund ist einfach, wir wollen super Smash Bros. mit den Kindern spielen und mit den normalen Gamepads ist das bedingt möglich, wie die ganzen genau. Folge was haben wir noch? Ich glaube, wir haben Sachen, die immer kaputt gehen bei uns. Du darfst so. hier eins nehmen und ich nehme eins. In wunderschönem Orange und Weiß. Und komplett überbelichtet. <lacht> genau. Diese Headsets, äh, wir wissen noch nicht, wie sie ankommen, aber... Wir haben welche, die kaputt sind und... Headsets haben einen gewissen und Dann haben Price. wir noch, äh, weil das bei uns immer verschwindet, USB-Sticks. Wir glauben, die verschwinden bei allen immer, aber bei uns verschwinden sehr sehr viele. Und, und äh, wir haben extra hässliche genommen, in der Hoffnung, dass sie nicht verschwinden. Ich glaube nicht daran. Wir werden sehen. Also ihr könnt ja wetten und so. Und, und danach haben wir noch, noch eine Kleinigkeit eine Kleinigkeit? Wir fangen mit der ganz kleinen Kleinigkeit an. Okay, die ist wirklich klein, jetzt Kleinigkeit. Magst du es dir mal vorstellen? Das hier ist eine Scandisk Ultra Micro SDHC UHS-I-Karte. Mehr Buchstaben passen noch nicht drauf. Das ist eine Speicherkarte, mit die man in Kameras reinpackt oder in irgendwelchen Kram. Was auch ein guter Tipp dafür wäre. Wofür wir noch sehr viel Geld ausgegeben haben diesen Jahr. Tja, und äh, das wird das äh, neueste Highlight im Infocafé werden. Und äh, wir hoffen, ganz viele coole Projekte damit zu machen. Und wir haben auch schon gehört, es gibt Leute, die erstaunt waren, dass wir das überhaupt schon gekriegt haben. Genug Cliffhanger, Stefan? Ja. Okay, gut, dann... Tada. Da, da, da, da da Na vielen hin und her... und etwas Beratungsarbeit haben wir uns entschlossen, eine GoPro zu kaufen, die nahezu unzerstörbar ist, die wir jedem Kind in die Hand geben können, ohne schlechtes Gewissen externen Ton anschließen können, was ziemlich viel bedeutet, eigentlich heutzutage <lacht> eine Kamera externen Ton anschließen zu können. Und man kann ziemlich viele coole Spielereien mit der Kamera machen. Das einzige was nicht geht, ist Zoom, aber... In Zweifel kann sie 4K-Aufnahmen machen, das heißt, wir haben ziemlich viel digitalen Spielraum, digitalen ja. Zoom, um irgendwas aufzunehmen. Und äh, das, was man natürlich im Internet auch immer macht, weil, wenn man coole Sachen gekauft hat. Unboxing! Das Blöde ist jetzt nur, dass... Das gehört mit dazu, dass es der ...überhaupt da. keiner sieht, was wir da eigentlich machen. Es gibt hier eine schöne Pappverpackung. Kenntest du... Und noch eine <lacht> schöne Pappverpackung! Junkart! Das heißt, bei der nächsten Aufnahme, die wir machen, haben wir eine ziemlich hohe Chance, dass die Kamera nicht die Kamera ist, weil da oben fehlt eine kleine Webcam und dann werden wir die nehmen. Aber natürlich nur, wenn ihr weitere info café holt. Oh, man sieht sogar die andere Kamera. Guck mal, die andere Kamera sieht sich selber und weiß, dass sie ersetzt wird. Oh, ist das traurig. Hier sind noch so äh, Nupsis dabei und äh, Abdeckungen. Noch mehr. Nupsis. Das ist irgendwie für hinten so ein Schutzteil, glaube ich, denke so ich. So Sachen, die man so drauf machen kann, um die GoPro dran zu machen. Nupsis. Nupsis Kabel! Ohne Nupsis. Und dadada. der Akku. Der riesige Akku. So, das war's auch schon, oder? Ähm. Cool. Wir werden jetzt mit der Kamera rumfummeln. Wünschen erst schon mal allen Zuschauern ein wunderschönes Festtag. einen guten Rutsch ins neue Jahr und. Wir freuen uns auf viele tolle Projekte mit den Sachen, die wir gerade in unserem genialen ersten Infokaffee Hall gezeigt haben.